wechselt das Öl so ganz nach dem Motto, lieber zu oft als zu wenig. Je nach Einsatzgebiet empfiehlt sich aber natürlich auch dieser Intervall. Bei Rennstreckenmotorrädern empfehle ich jedoch einen Wechselintervall von zwei, maximal drei Events bis zum Tausch des Öls. Im besten Fall ist der Motor gut warm gefahren oder zumindest warm gelaufen und hat danach eine ca. 30-minütige Abkühlphase hinter sich. So ist das Öl noch dünn genug, um schön abzulaufen, nicht mehr zu heiß, um sich die Finger zu verbrennen und vor allem, es ist komplett zurück in der Ölwanne. Ich löse zuerst die Abblaschraube und platziere ein Gefäß mit ca. 10 Liter Volumen Leicht schräg unter der Ablassschraube. Wenn da der größte Teil rausgelaufen ist, öffne ich erst den Ölfilter. Merke, der Vorteil bei einem nicht zu kleinen Gefäß. Beides kann da jetzt noch hineinlaufen. Ich lasse den Motor so circa, naja sagen wir mal, 30 Minuten ausbluten. Um ehrlich zu sein, würden wahrscheinlich in 5 Stunden noch einzelne Tröpfchen Altöl rauskommen. deswegen stellt sich für mich hier die Frage, wo fängst du an, wo hörst du wieder auf? Okay, 30 Minuten müssen ausreichen. Alles an Öl kriegst du sowieso nicht raus. Ich beobachte die Ölablassschraube und den Anschluss des Ölfilters motorseitig, ob sich irgendein Dreck oder eventuell auch Späne dort befinden und reinige diese Stellen mit Bremsenreiniger. Aber Achtung! Die Dichtfläche des O-Rings des Filters ist jetzt absolut trocken und fettfrei. Deswegen benetze ich beim Zusammenbau die Dichtung des Filters immer mit einem kleinen bisschen Fett. Im Zweifelsfall kannst du auch Spucke nehmen, damit der o beim Zusammenbau nicht eventuell reißen könnte. Den kann man jetzt ein bisschen mit Öl füllen. Einfach aus dem Grund, damit dann der Anlasser erst nicht den ganzen Ölfilter vollpumpen muss. Die Ablassschraube mit neuem Kupferdichtring festziehen, so circa 30 Newtonmeter. Allerdings muss ich gestehen, dass ich solche Schrauben seit Jahren handfest anziehe. Ich meine, ein guter Schrauber hat das im Gefühl. Du kannst aber gerne den Drehmomentschlüssel verwenden. Den leicht mit Öl befüllten Ölfilter aufdrehen, Achtung Gewinde nicht zerstören und mit ca. 20 Newtonmeter festziehen. Öl auffüllen. Nach dem Starten des Motors nochmal kontrollieren, wie denn der Ölstand ist, weil wenn der Motor das erste Mal gestartet ist, pumpt er das Öl dementsprechend rundum. Deswegen schau dir genau an, was mit dem Ölstand ist. Warte hierzu aber so circa zwei bis fünf Minuten, bis das Öl wieder zurück in der Ölwanne ist. Danach mache ich eine Probefahrt und vor allem eine anschließende Kontrolle auf Dichtheit der ganzen Sache. Das war's. So mache ich meine Ölwechsel. Kein Hexenwerk. Kann jeder. Sogar ich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.